Hat zumindest das gefühl schneller zu sein sind gleich da. So ein schöner Nachtflug. Der schadet nie. Es ist ja nicht so, als wären hier Gegner in der Luft. Wird sind hier relativ allein unterwegs. Nicht nur relativ. Na komm. du stehen das ist ein ort wie aus dem märchenbuch da fliegt nicht dran vorbei na spiel war eine schwere Geburt. Naja, ich mag Orte nicht so sehr, die Videos im Märchenbuch aussehen. Sonst passiert aber noch. Da passieren meistens schlimme das Sachen. sollte längst hier sein. geschickt. Madame Luang, ich habe eine Lieferung von J. Pippins Zaubertränke. Ah. Er schickt ein Kind vor, um seine Arbeit zu erledigen, was? Er nimmt immer den einfachsten Weg, um es sich ich leicht zu machen. Mussten Sie die etwa auch für ich ihn spiel. brauen? Spielt keine Rolle. Sie können das vermutlich ohnehin besser als er. Warum bestellen Sie bei ihm, wenn Sie mit der Qualität nicht zufrieden sind? Anscheinend versuchen immer mehr meiner Kunden, sich vor mir zu verstecken. Ich verurteile das nicht. Sie wissen ja nicht, welchem Druck ich ausgesetzt bin, hochwertige Produkte zu liefern. Im Gegensatz zu anderen Verkäufern bemühe ich mich um zufriedene Kunden. Hier sind die angeforderten Zaubertränke. Glauben Sie, dass das so einfach ist? Ich weiß, dass Pippin seine Kunden ständig hinters Licht führen will. Er tut alles, um auf Kosten der Qualität einige Gallionen für sich zu sparen. Sie sehen keinen einzigen Knut, bis ich weiß, dass die Zaubertränke funktionieren. Trinken Sie! Das klingt einfach. Das mache ich. Deswegen haben wir einen vierten das dabei. Das hoffe ich doch. Seufz. So <lacht> ah je. Trinken noch als Trank. Sie scheint zu wirken. Hm. Nun? Ich vermute, das genügt. Wenn die Tranknachfrage so groß ist, ist es dann nicht einfacher, mit anderen zusammenzuarbeiten? Vielleicht durch Kombination ihrer Rezepte und Fähigkeiten? Ha! Keine Chance. Dieser Nichtsnutz hat seinen Laden geerbt. Wir anderen mussten unseren eigenen Weg gehen. Dann müsste wir einen Teil nicht von, von meiner harten Arbeit und, und meinem Verstand profitieren. Hin. Wenn er scheitert, dann soll er nur. Sie erwähnten, dass immer mehr Kunden versuchen, sich zu verstecken. Warum eigentlich? Nun, ich kann nicht für alle sprechen, aber meine Erschwinderinnenkundschaft hat sicher ihre Gründe. Aber das würde ich an ihrer Stelle ganz schnell wieder vergessen. Ich lasse Mr. Pippin wissen, dass ich die Tränke wie gewünscht geliefert habe. Tun Sie das! Ich dachte, ich krieg Geld dafür. Was verkaufen Sie hier? Wonach suchen wir heute? Okay, nicht das, was ich brauche. Danke für den Besuch. Ich weiß das zu schätzen. Aber ich kriege Geld für die Lieferung. Da wurde das einfach überwiesen. Hier zu zurück. Okay in uns zurück. <lacht> Wir laufen jetzt einfach auf dem... <lacht> auf den zurück. Damit es spannender wird. Die Art wechseln zu fliehen. Diesmal können wir ein bisschen mehr von der Landschaft sehen. Nur weiter unten fliehen. Wir hätten uns einen Schnellreisepunkt aktivieren können. Und was soll's. Schwarzhex auf den schwarzen Nücken Greif. Fantastisch. gespannt ob das geld was wir jetzt für den auftrag kriegen reicht das war wir hier wahrscheinlich nicht sonst ein donnergebäude kaufen können oder ein rezept dafür Ich bezweifelt stark ja, bisher haben wir für die quest auch erst auch nur 30 40 bekommen Aber eigentlich haben wir ja vier Auszutragen beziehungsweise drei, es muss der Preis für drei und die eigentlich drin sein. Und der müsste reichen für Donnergebäude, mindestens. Es muss eigentlich schon da er sagte, dass wir die dass wir das Geld behalten dürfen. Ach, schön, die Sonne geht auf. Den wollen wir uns nicht sehen. Geh mal langsam runter. Und jetzt schnell. Gibt's einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? So wie bin. Auftrag erledigt. In puncto Tränken haben wir alles, was das Schülerherz begehrt. Sehen Sie sich ruhig um. Ich habe Fatima Lawang die Tränke gebracht. Sehr gut. Und äh, hat sie Ihnen Ärger bereitet? Ich verstehe, warum Sie nicht gegangen sind. Sie war sehr streitsüchtig. Ich weiß Ihre Hilfe wirklich zu schätzen. Wenigstens ist das jetzt erledigt. Das Liefern der Tränke war schwieriger als gedacht. Ich hätte gern eine zusätzliche Belohnung. Tja, so ist das wohl, wenn man Geschäfte machen will. Na gut, dann erhöhe ich ihren Lohn, aber begeistert bin ich nicht. Viel Glück mit Ihren Tränken, Mr. Pippin. Auf bald. So macht man Geschäfte. In Anspruchs von Eva. 500, äh, naja. Wie kann ich heute behilflich sein? Also, bei dir kostet ein Unsichtbarkeitstrank 500. Also. Wir haben drei Unsichtbarkeitstränke ausgeliefert. Du hast gesagt, wir kriegen den... Es ist mein lieber Schonny. Donald Gebräu. Eigentlich müssten wir noch was. herausschlagen, dass es uns wenigstens das Geld umsonst gibt. Dass das den Trank umsonst gibt. Machen wir die nicht an? Wir haben den anderen an. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Muss also ich jetzt das Gate für den Trank herbiegen? Ich glaube, ich krieg hier ordentlich. Saston. Ja. 800 Müsst du irgendwo noch Geld hier kriegen oder Ausrüstung, die wir verkaufen können? Tja. Dann muss Professor Sharps Aufgabe erstmal noch warten. Weil Knau sonst zu wenig gegeben hat. Hallo, Sie sind also auf guck der guck Suche nach ja? Der... Rezept war 1200. durch die Zutaten. Und über 1000. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis bald. Ja. Katze. Dann würde ich mal gerade sagen, dass man Professor Scharfs Aufgabe erstmal Vielleicht kriegen wir bei der Prüfung noch ein, also 200 sind das noch knapp, die wir ernehmen müssen, bis wir uns das Donald gebäude kaufen können. Das kriegen wir dann auch noch irgendwie hin. Und wir machen hier noch eine Nebenquest. Und hoffen, dass wir da 200 kriegen. Es ist mir wirklich unwohl dabei, die Quest nicht, die Quest nicht abgeschlossen zu haben. Wir wollen die zweite Prüfung aufbrechen. Was haben wir denn hier? Ach, ich kann der ersten Ruhe rein starten. Ich weiß, dass die Professorenaufgaben erledigt habe. Es gibt nach der zweiten Prüfung safe. Hundertprozentig. Wieder neue Aufgaben. Und das wilderer Lager, in dem Biscuit festgehalten wird. Das war Mondkalb oder? Maler, der malt ein Bild von Hogsmeade. Auf geht's nach Hogsmeade. wir nur irgendwo hinkommen, wo man fliehen kann. Entschuldige? Hallo. Kann ich irgendwie behilflich sein? Wie geht's dir? Ich bin Zacharissa Tugwood und ich habe ein aufregendes Angebot für dich. Es mag dich überraschen, dass jemand mit meiner offensichtlich angesehenen Abstammung Geschäfte mhm. tätigt, Aber ich möchte einfach den weniger Glücklichen helfen. Wie herablassend. Wie großzügig. Oh, das war noch nicht alles. Ich habe mit einer neuartigen Schönheitscreme experimentiert. Eine Creme, die unsere glorreiche Schule von den hässlichen, fettigen Pusteln befreit, die unsere armen Mitschüler plagen. Aber mir ging die Hauptzutat aus, Bubotubler eiter Sie wachsen allerdings im verbotenen Wald. Wenn doch nur jemand gegen Bezahlung ein paar für mich sammeln würde. Wie viel Bezahlung? Was hm. genau sind Bubotubla? Ekelhafte Ding, wirklich. Bedeckt mit Ausstülpungen. Man muss sie quetschen, um den Eiter zu erhalten. Sie stinken übel und bewegen sich wie von selbst. Ich würde mich den Dingern nicht nähern, wäre da nicht meine Hingabe zu meinen Mitschülern. Um Nicht zu reden. Ich würde dir gern einiges sagen, was sie betrifft. Wie in aller Welt hast du festgestellt, dass Bubotubler Eiter die Haut reinigt? Zaubersprüche taugen nicht für alle optischen Verbesserungen. Ein falscher Zauberspruch kann zum Beispiel die Augenbrauen komplett verlagern, anstatt sie zu verdünnen. Meine Liebe und nun ewig überrascht reinblickende Nachbarin hat das selbst erlebt. Die Ärmste. Ich bin ich, ich das gehört die Zukunft. Ich bin immer auf der Suche nach Möglichkeiten, diese Welt schöner zu machen. Ich dachte, wenn reiner Bubutubler Eiter Pickel verursacht, würde eine veränderte Form solche Entstellungen rückgängig machen. Und es stimmte. Ja, steckst du sonst wo Ich versuche rein. ein paar aufzutreiben, wenn ich die Zeit finde. Prima. Ich würde selbst gehen, aber ich will nicht. Ich brauche nur ein paar Bubotubler, aber die wachsen wild. Also wirst du ein wenig suchen müssen. Ja, steckst du sonst drin. Unsere peckeligen Klassenkameraden zählen auf dich. Also los! In dem verbotenen Wald für Bubotubler? Ich glaube, das ist das Ich wir mir jetzt, nee, es ist, erst, erst, ich mache ich mach erst mal die Quest für den Kobold. Ähm, das ist mir lieber. Ich hätte bis eine Quest für den wäre mir lieber. <lacht> Von den Und wenn die pickligen Mitschüler das mit die Mitschüler das kriegen. Bis auch selbst beliebt. Ich dachte, ich spinne aufs nächste Feld drauf. Da war ein Fluss. Können wir hier irgendwie hoch? hoch. Das hat schon bessere Tage erlebt. Na, es fliegen die Besen, ist noch ein bisschen. Immer flüssiger. Und das meiste läuft zufriedenstellend. Und ich bin dann dran vorbeifliegen. Ja. Garnuf hatte recht. Ich muss vorsichtig sein. Och, wieso? Ich könnte schon. Einfach jämmerlich. Hat Hast du das in einer fliegfeilen Schule gelernt? Und das ist hast das ja im ersten Jahr gelernt, oder? In nicht so. was <lacht> Robot verlieren und auch und das war... Komm! So. Was dich nur! Ja, komm! Lass dich nur nicht! Hinter was? Was ist denn los? Wilderer versteckt dem Kampf. Ein wilderer weniger in unserer Welt. Ein paar Gegenstände, die wir sofort verkaufen können. Erstmal Routen gehen hier. Die bestimmt auch noch irgendwo... Blut in den Hütten. Als es zu gibt. Oder auch nicht. Auch kommt der Süßis. Ihr seid frei. Von euch ist biscuit? Der der abholt. biscuit. Die Tasche. Stürzt sich noch in den Tod. Na, sag mal. Ich kann das jetzt nicht verlieren. Stell dich nicht so an. Meine Fräse. Macht seinem Orecht nicht leicht. Kein Grund zur Aufregung, ich tue dir nichts. verflixte Scheiße. Will nicht klappen. Komm schon, ich will doch nur helfen. Meine Fräse. Nicht dein Ernst. Na bitte. Es geht. Bringen wir dich zu Garn zurück. Schwere Lot. Vorbei, das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Was könnte gefährlich werden? Hier ist mir so ein Banditenlager. wilderer Lager. Einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade. So, wo steckt denn der kobolds Kobolz? finde schon eine Lösung. Garnov. ich habe Biskit gerettet. Wirklich? Ist sie verletzt? Hatte sie Angst? Geht es ihnen gut? Biskit und mir geht es gut. Ich konnte sie ohne große Umstände retten. Oh, ein Glück. Bei Wilderern rechne ich immer mit dem Schlimmsten. Ich kann es kaum erwarten, sie nach Hause zu bringen. Ich vermisse ihre anmutigen Tänze, Ach, so schön. Hm. Sie bekommen sie zurück zum richtigen Preis. Ich natürlich. Das ist ein bisschen die fies, aber ich brauche jetzt. mir kein Preis zu hoch. Oh, meine süße kleine Biscuit, mein weißes, edles und hier ist Ihre wohlverdiente Belohnung. Wie ich schon sagte, Sie haben mir neue Zuversicht in die Zaubererschaft geschenkt. Sie haben mir einen Funken Zuversicht in die Zaubererschaft geschenkt. Bis Du und ich ist Ihnen Ziel ewig dankbar. Wer oh, 300, cool. Damit können wir jetzt endlich mal die Aufgabe sch schaffen. Das war doch, lieber daran da rankommen. Oder nicht. Ist auch noch Geld drin. 500. Fantastisch. Jetzt müssen wir dann nur noch einen Gegner finden. Spaziert Heiltränke sind unsere Spezialität, falls sie welche brauchen. So, hallo Heizabschneider. Wie kann ich heute behilflich sein? Und oh, 1600, jetzt könnte man sogar den das Rezept dafür leisten. Okay, Sekunde, ich muss mal nachgucken, was ich, ich hoffe, hoffe. Wir sehen uns wieder. Bis bald. Und teste ein Donnergebräu gegen Gegner. Wie kann ich heute behilflich sein? Wird sich lohnen, erst ihr um den Zaubertrank zu besorgen. Ein mächtiger Schadenstrank, Ja, so oft wie Schaden mit Tränke Na Naja. Ich kaufe den einfach so. Donald Gebräu. Eine weise Entscheidung. Vielen Dank. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis bald. Jetzt müssen wir nur noch Ärger suchen. Was haben wir denn hier? Ein Demigeist. In dem Haus oder wo? Die müssen ja auch am Tag sichtbar sein. Hm, merkwürdig. Katze. Die muss doch irgendwo ein Wilderer Lager sein, irgendwo ein Koboldslager. Auf geht's nach Hogsmeade. Irgendwo werden wir schon jemanden finden, der als Gegner dienen kann für diese Quest. Schauen wir mal. Die Karte dauert immer irgendwo gegen auf. Und hier haben wir schon welche. nach gehe ich direkt ins Wirtshaus. Hallöchen. Hier haben wir schon welche. Entweder die Bestie verschlingt dich oder du verschlingst sie. Ich bevorzuge Letzteres. Lass mich mal kurz ausrüsten. Donnergebräue. Entweder füttert man das... Oh, oh, oh, oh die Vorfreude! Ich glaube es nicht. Ja. Ja doch, haben wir richtig gemacht. Ach, das ist doch nicht gut, das steht jetzt überall. Das ist doch effektiver, wenn, wenn wir gegen mehrere Leute kämpfen. Runterfallen, das geht mal tot. Nee, ich hau lieber ab. Auch nach Hogwarts. Kann ich mit reinem Gewissen... zweite Prüfung starten.